Warum, ist, warum kriegst du einfach keinen Schaden? Ja, weiß ich doch nicht. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Pitforge, also Minecraft Factions mit Geotrix am Stissel. Hallo. Hi, was machen wir denn? Wir haben uns. Jeweils 15 Rare ausgesucht herausgesucht. Die werden wir jetzt alle öffnen und anschließend gibt, ein, gibt es ein Battle zwischen uns beiden. Das hat uns jemand einen Kommentar geschrieben. Danke dafür. Okay, dann ja. würde ich mal sagen: Spawny. Ab zum Sporen. Achso, wir dürfen okay. keine Potions und so benutzen. Wir nehmen nur Essen und die Sachen, die wir raus. Wir brauchen keine Potions. Was? also die kann man nicht ziehen. Ja, die können wir ja nicht ziehen, aber. So, ja, ja, ja, das ist ja wollte ich will mal sagen, mit dem Opening geht's los in 3, 2, 1 und jetzt sechs. Was hast du? Ah, jetzt geht's los. <lacht> das hat gerade bei mir gelegt. ich werd dich so rasieren, ne? Gucken, jetzt wird's ein richtiges Battle geben. Oh yeah. Jetzt ein Battle mit Schnitzelmarinade. Ich, ich hoffe, ich krieg ein komplettes Set, weil es kann ja auch sein, dass wir dreimal eine Hose kriegen oder so, ne? Ja, ja. Und die Schilder bitte mir geben, wenn du diese Schilder nee, kriegst, you nee, know. Nee. Doch, doch, doch. Also nicht jetzt, jetzt sondern danach. Ja, ja, ja, ja. Also wir können uns ausrüsten, den Rest machen wir erstmal in der Kiste, you know. Wir suchen uns eine nee. Rüstung aus und den Rest hauen wir weg, weißt du. Wir können uns ja eine Rüstung aus... wir anziehen. Ja, oh, okay. ich hab ein Schild, nice. Oh, ich hab 10.000 bekommen. <lacht> 10.000? Ja, das bringt dir ja jetzt wenig im Kampf, ne? Das bringt wenig. Ich habe schon eine komplette Rüstung, was sagst du? Was? Ja. Ja moin. Was sagst du dazu? Hi. Hi. Ich bekomme nur. ich habe jetzt viermal Schuhe gezogen. Was ist das für ein ähm, machen wir, wenn wir einen Bowl kriegen, dürfen wir Pfeile nehmen? Nee, Ey, nee, jetzt habe ich das fünfte Mal Schuhe gezogen. Kannst du zusammen tun ist doch gut. Nee, das ist ein... Oh ja, ich werde dich so fertig machen, ne? Kugel, cool, das weißt du. Oh ja. Was, also wenn wir keine Waffe bekommen, dürfen wir dann eine Redemption-Schwert benutzen? Ja, ein Redemption-Schwert auf jeden Fall. Alle klar. Also, Redemption-Rüstung kannst du notfalls auch benutzen. Wenn du nur Mist rauskriegst, Redemption okay. halt, ne? Oh. Redemption ist halt Standard. Da habe ich jetzt noch mal Sneakers bekommen. Ey, komm mir nicht mit carbon oder so. Geht es ja, ne? Ja, wohl kann man noch was bekommen, aber ich hab nichts anderes bekommen. Junge, okay, okay, geh mal weg. <lacht> <lacht> ich bin so aufregend. Was. Ich überlege gerade welche Waffe ich nehmen soll. Jetzt noch irgendwie ein Schild oder sowas, weil ich etwas feiern. Okay, ich habe meine Rüstung glaube ich schon. Oh, mein... Ich, mein, ich weiß der vorletzten auch. Mm, ich grad. ja vorletzten aus. Ich überlege gerade okay, dann nehme ich das hier noch. Ich zeig euch mal, welche Rüstung ich jetzt nehme. So. Ich bin jetzt durch. Also ich hab okay. mein Set. Oh, okay. Ich würde sagen, wir rüsten uns jetzt aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Genau, bis gleich. Wenn wir Rüstung an? Ja. Ich so. <lacht> ja, du hast ein Schild. Okay. Ich hab ein Schild gezogen. Jetzt wir gerade. Halt. Kann's losgehen? Ja. Okay, kann losgehen. Kann der Kampf beginnen? Okay, los. Ja. Los. Kann ich nicht schlagen einfach? Und. Kann ich. What the? Nur so, meine Maus macht übel. Ich mache dir fast keinen Schaden, ne? Nein. Ja. Macht dir echt keinen Schaden. Nein, du machst dir drei Herzen pro Schlag, du. Junge, ist das dein Herz? Ja, das, das, ist so, das ist so lächerlich. Bussi. du? <lacht> Oh mein Gott, cool! <lacht> cool, lass mich doch was essen, du Schwein! Ja, Junge, bei mir lädt es voll lang. Du gehst immer da rein. Das ist so lächerlich, Kuchen. <lacht> ja, komm! Ah, ja, Bad Game. Ja. Okay. ja, wir spielen auch zweimal, ne? Junge, du hast einfach eine Zweierrüstung oder was? Okay. Eine Rüstungszeit, das ist zwei. Okay, ja. los, komm. Okay. Bist du bereit? Okay, so, jetzt geht's in den zweiten Kampf. So rasiert diesmal gucken. Ein Junge, du bist echt. Junge! Ich kann dich einfach nie hitten! Ja. Ich Krieg gleich richtig Aggression ne? Ich krieg gleich richtig. Du hast Schummelz, ne? Ich wette, du hast Ey, du, die ne, du hast dir eine Rüstung irgendwie rausgezogen oder so. Ey, ich habe überhaupt keine Rüstung rausgezogen. Warum, ist, warum kriegst du einfach keinen Schaden? Ja, weiß ich doch nicht. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Lass dich gleich aus. Lächerlicher. Ach, du bist echt so lächerlich. <lacht> so lächerlich, gut Ja, Spam doch noch mehr, Du, du bist so schlecht, Alter. Junge, was hast du für eine scheiß Rüstung? Hä, warte. Ich habe Temperate äh, Boot Level 2, Titanium Legends Level 1, Frosty Chestplate Level 1, Arcane Level, Level 1 und eine Butter Club Level 1. Okay, wir machen noch einen dritten. Ich will auch mal gewinnen. Gib die Sachen. Jetzt nehme ich die Butchers Club. kann nicht sein, du kannst nicht so wenig Schaden kriegen, du kriegst gar keinen Schaden, du regenerierst instant Okay, los! Okay, 3, 2, 1, auf Du regenerierst in einer Sekunde! Junge, guck mal! Ich krieg gar keinen Schaden rein, ne! Weißt du was es ist? Was? Absorbing. Als ob du das drauf hast, was hast du? Äh, hab' Was hast du denn drauf? Also was für, für eine Rüstung? Na, Butchers Club ist schöner, ne? Gefällt dir? Gefällt dir die Butchers Club? Im Wasser. Wenn du jetzt mit spielst, dann Was? Du spielst doch im Wasser. Junge, du hast doch so Range. Ich hab niemanden anders weiter range, Alter. Kuchen, du bist so dran diesmal. Diesmal lasse ich dich nicht am Leben. Du bist dran. Ja, Du sein bist sein dran. Italien. Ja, Kuchen. was hast du denn hier schönes Akan, ja, Level 2 fast schon Temperate, ja, Level 2 alles klar ne, guck, kriegt sie nicht wieder Oh, nee. ich habe übrigens mit einer Butchers Club Level 3 gekämpft. ja, als wenn ehrenloser <lacht> so Bastard ja, aber du, komm mal meine Rüstung hä? An. Ich habe richtig schlechte Wüstung sogar. Ich habe Welche? Ja. <lacht> ja, aber du bist so ein Pellerkuchen. Als wenn du mit einer level 3 Butterclub gespielt hast. Ich habe mit einer eine Level-3er gespielt. Sitze du noch mal kämpfen, oder was? Nee. Junge, das kann nicht sein, dass du mir so viel Schaden drückst. Ey, ich, ich drück dir voll wenig Schaden. Nee. Guck mal, ich spiele jetzt wieder mit einem Schild. Mit einem Schild muss man eigentlich gewinnen. Aber irgendwie. Im Shit bekommst du kein Damage, das ist lächerlich. Guck mal. Ich weiß nicht, irgendwie ist das Shit scheiße. Komm her. Kann ich gar nicht essen. Geil. Guck. Ach so, komm, muss man spielen. Jetzt weiß ich, wie ich mit dem. Mit dem Schild spielen muss, so. Ah, so ja, muss komm, ich spielen, so habe ich. Das ist lächerlich. So habe ich eine bessere Chance, so hast du gar keine das ist so lächerlich. Chance. <lacht> so hast du gar keine Chance, Kofi, leider. Ja, das ist lächerlich, das ist einfach nur traurig. Oh, du hast, durch du hast sogar durchgehittet. Du machst mir sogar Schaden. Okay, dann war es das jetzt erstmal. Ich würde sagen, cool, machen wir die Abmoderation, bitte? Ja, ähm. Ich würde sagen, dich, das bitte. war's dann von einer weiteren Folge Wiener Craft und ich laufe jetzt einfach mal weg und äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüss. Tschüss.